Hey, mein Name ist Saxi, bin 21 Jahre alt, komme aus Berlin. Und Gaming ist für mich so viel mehr als nur ein Spiel. Es ist Leidenschaft, Lernen, das Schaffen gemeinsamer Erinnerungen, das Erproben seiner Fähigkeiten, sei es kompetitiv, als auch das Besiegen einer vermeintlich unbesiegbaren KI. Willkommen in meiner Welt. Hey, ich hoffe, euch hat mein erstes Video gefallen. In Zukunft wird es noch mehr auf diesem Kanal geben, also bleibt dabei. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendein spezielles Spiel sehen wollt. Ich bin offen für alles. Dann euch noch einen entspannten Tag und genießt die Endcard. Ciao.